Zeit, ähm, kommen wir jetzt wirklich offiziell zum ersten Slot und starten mit einem spannenden Thema und zwar ist die Frage, wie viel von dem in den letzten Monaten einigermaßen improvisiert war ähm, und was davon vielleicht jetzt doch wieder ad acta gelegt werden sollte und grundsätzlich neu aufgezogen werden sollte, ob uns viele von den vielleicht Behilfsvehikeln erhalten bleiben. Was hat sich da getan? Viele Hochschulen hatten natürlich schon Digitalisierungsstrategien, wurden dann sozusagen von der Realität eingeholt und auf die Probe gestellt. Und die Frage ist, wie hat sich das aufeinander ausgewirkt? Wurden, waren einige gut vorbereitet und sind einen schnellen Schritt weitergekommen? Oder sind wir jetzt in der Lage, wo vielleicht das eine oder andere Provisorium uns erhalten bleibt, ähm, obwohl eigentlich was viel Schöneres geplant war, aber jetzt, wo man es halt hat, warum nochmal tauschen? Ähm, wie ist denn da draußen die Gemengelage bei den Hochschulen und ähm, ja, was haben die Hochschulleitungen vor? Um das rauszufinden, ähm, gab es eine spannende Umfrage. Ich muss nur kurz in meinen... Notizenblättern. Genau hier. Und zwar hat das HISS-Institut für Hochschulentwicklung im Auftrag vom HFD, ähm, wiederum im Auftrag vom CHE-Zentrum für Hochschulentwicklung eine Umfrage durchgeführt, unter den Hochschulleitungen in Deutschland, um da wirklich mal ähm, zu schauen, ähm, wie das Stimmungsbarometer ist in Bezug auf die Digitalisierungsstrategien und wie jetzt, wo wir so ein kleines bisschen fast wieder im Normalmodus sind, ähm, der Status quo ist. Was dabei rausgekommen ist, ähm, das erfahren wir jetzt gleich und zwar ähm, durch zwei Speakerinnen, die wir hier live zu Gast haben. Ich bitte Sie schon mal zu mir auf die Bühne, denn das Gehen dauert einen Moment und äh, moderiere in der Zeit schon mal an. Zum einen haben wir Dr. Marien Lübke bei mir auf der Bühne, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Geschäftsbereich Hochschulmanagement beim HISS und mitgebracht hat sie sich Astrid Bog, Beraterin und wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ähm, Beide haben die Umfrage begleitet und haben sich jetzt auch noch virtuell zwei Kolleginnen mit dazu gebracht, nämlich einerseits Dr. Elke Bosse, auch wissenschaftliche Mitarbeiterin, Beraterin beim hiss institut für Hochschulentwicklung und Dr. Klaus Wannemacher, der natürlich auch den Fokus auf den Digitalisierungsthemen hat, aber zum Beispiel auch noch ähm, bei dem HISA-E-Teilprojekt Sie mitwirkt ähm, und die zwei werden vor allem auch, wenn es denn klappt, über die Plattform noch im Chat präsent sein und parallel zum Vortrag Fragen beantworten. Ähm, aber erstmal starten wir hier quasi mit dem Input live von der Bühne. Herzlich willkommen. Ja, vielen herzlichen Dank. Ähm, Präsenter Folien irgendwie? Den Präsenter... Dachte ich, dass wir ihn dort drüben liegen haben. Anscheinend ist er in der Pause abhanden gekommen. Oh. Das Problem ist, wir werden sich ähm, die Ergebnisse er, er versteckt sich unserer frage vorführen. Und ähm, das lässt sich ja doch leichter machen mit Folien. Vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für die Anmoderation. Es ist tatsächlich so, dass wir diese Befragung im Auftrag des Hochschulforums Digitalisierung zu viert äh, durchgeführt haben, aber jetzt im Moment nur zu zweit dastehen. Aber ähm, ich glaube, wir haben ganz interessante Ergebnisse mitgebracht. Ich ähm, sehe überhaupt nicht, ob irgendwelche Folien eingeblendet sind. Ähm, ah, da, wunderbar. Gut, dann funktioniert das ja prima. Wir haben halt äh, uns, also Sie sehen da unten ein kleines Baustellenschild, ähm, einfach ein bisschen als Disclaimer. Wir stecken gerade knietief in den Daten und in den Auswertungen. Von daher ähm, ist es sozusagen, sind es erste Ergebnisse, die wir Ihnen hier mitgebracht haben und Ihnen vorstellen müssen. Aber ich denke, da ist schon was Spannendes dabei. <lacht> Ich würde gerne erst etwas zum Hintergrund dieser Umfrage erzählen, den Untersuchungsansatz Ihnen vorstellen und dann zum Sample. Und Frau Burg wird Ihnen dann die ersten Ergebnisse unserer Auswertung mitbringen. Und am Ende werden wir dann ein kleines Fazit ziehen. Hintergrund ist, dass wir bereits im letzten Jahr angefangen haben, verschiedene Studien durchzuführen, die versucht haben, einfach mal den bundesweiten Stimmungsbild irgendwie zu erfassen. Wir haben zum einen eine Hochschulleitungsbefragung durchgeführt, wo wir quasi gefragt haben, wie ist dieses erste allererste Corona-Semester erlebt worden? Wie bereiten sich die Hochschulen auf das anstehende Damals letzt, also das anstehende Wintersemester vor, damals das letzte Wintersemester vor. Dann haben wir während dieser ähm, ersten, während dieses ersten Corona-Semesters im Sommersemester halt auch ein bisschen eine Panel-Untersuchung durchgeführt. Das ist halt hier diese Blended University-Studie, die Sie auf den Folien ganz links sehen, im tektum Verlag erschienen, wo wir Studierende, Lehrende und support befragt haben zu verschiedenen Themen und immer wieder auch eine Stimmungslage im vergangenen Sommersemester angeführt haben. Und dann haben wir nochmal eine qualitative Studie durchgeführt mit Interviews von Fakultätsleitenden und ähm, so dass wir im Prinzip das ganze letzte Jahr darum bemüht waren, ein bisschen ein Bild zu zeichnen, wie die Stimmungslage während dieser Ausnahmesituation ist. Und deswegen waren wir ganz, ganz froh darüber, dass wir den Auftrag vom HFD bekommen haben, eben jetzt auch nochmal wieder eine solche Umfrage durchzuführen und nochmal quasi zu schauen, was ist von diesen Erfahrungen tatsächlich geblieben? Was hat sich sozusagen davon manifestiert? Und wo gibt es vielleicht schon Tendenzen zu strategischen Entwicklungen, die daraus folgen und die dann vielleicht sehr schon irgendwie in, in Konzepte umgeschlagen sind. Deswegen halt sozusagen unser Titel unseres Vortrags auch Zukunftskonzepte in Sicht, weil wir halt tatsächlich in dieser aktuellsten Befragung so ein bisschen diesem Bild der Zukunft nachspüren wollten. Was wir gemacht haben, wir haben wieder eine Online-Befragung unter den Hochschulleitungen ähm, durchgeführt und zwar haben wir gefragt halt eben, wie sind diese, was ist quasi während der Pandemie Erfahrung in Lehre und in Lehrformaten anders gewesen? Was wird davon beibehalten? Was äh, funktioniert für Prüfungen? Welche Erfahrungen bei Lernräumen haben stattgefunden? Wie haben sich Servicestrukturen, Infrastrukturen verändert? Was war vorher schon da? Was ist durch die Pandemie da und was ist irgendwie, wird wie fortgesetzt? Und dann haben wir halt auch noch irgendwie geguckt, wie wird das strategisch an den Hochschulen verankert. Und die Befragung war halt im, vornehmlich jetzt im September. Ähm, haben wir die durchgeführt, deswegen stecken wir jetzt sozusagen mitten in der Auswertung. Aber das, was wir mitgebracht haben, ist, denke ich, schon ganz interessant. Zugegebenermaßen war der Fragebogen auch eine ganz schöne Herausforderung, der war relativ komplex. Ich glaube, wir haben damit aber auch einen Anstoß liefern können. Das ist zumindest ein Feedback auch, was wir bekommen haben von den Hochschulleitungen, dass sie gemeint haben, der Fragebogen war auch irgendwie, interessant, weil er tatsächlich dazu gedient hat, intern auch nochmal diese strategischen Überlegungen zu reflektieren. Allerdings, und das ist vielleicht auch schon ein Ausblick auf unser Fazit, was wir ziehen werden, muss man auch sagen, dass es noch nicht so ist, dass irgendwie der Normalzustand eingekehrt ist, sondern dieser Fragebogen ist auch unter den in einer Situation der Belastung erschienen und ist auch damit nur eine Momentaufnahme. Aber wir schauen uns dann noch mal genauer an nachher noch. Was wir haben, wir haben 418 Hochschulleitungen angeschrieben und 126 Fragebögen zurückbekommen. Das macht eine Rücklaufquote von 30 Prozent. Damit sind wir tatsächlich ganz zufrieden. Es haben vor allen Dingen Fachhochschulen geantwortet. Ähm, kleine und mittelgroße ähm, Universitäten stellen ungefähr ein Viertel von uns im Sample dar, wobei sie bei den Großen fast alle repräsentieren. Das nur einfach zu den ersten statistischen Daten und damit übergebe ich an Asit Book für die ersten Ergebnisse. Genau, wir werden jetzt in der Folge immer einmal kurz zeigen, wie der Fragebogen aufgebaut war und ähm, dann erklären, welche ersten und spannenden Ergebnisse wir daraus gezogen haben. Wenn man jetzt zum Beispiel schaut, das hat uns interessiert, bitte schätzen Sie ein, wie sehr die pandemiebedingte Umstellung auf einen digitalen Hochschulbetrieb in den folgenden Bereichen ihrer Hochschule verändert hat, hat uns interessiert, wie zum Beispiel im Bereich der Lehrformate, auch der Prüfungsform oder auch der Studien- und Prüfungsorganisation, Änderungen sich vollzogen haben. Und da haben wir eben als Möglichkeit angegeben, keine Veränderungen bis zu grundlegenden Veränderungen. Und man konnte eben auch angeben, dass das noch nicht abzuschätzen ist. Was kam dabei heraus? Für uns war das wirklich sehr spannend. Was hat sich durch die pandemiebedingte Umstellung ergeben? Umfassende und grundlegende Veränderungen sehen die Hochschulleitungen im Bereich der Lehrformate, im Bereich der technisch didaktischen Supportangebote für Lehrende und im Bereich der technischen Infrastruktur. Das ist schon sehr, sehr spannend. Man kann daraus auch ablesen, es wird nicht einfach nur Technik besorgt, sondern man sorgt auch dafür, dass Akteure an den Hochschulen damit umgehen können. Und man sorgt auch dafür, dass Lehrformate entsprechend so an, oder als Lehrformate geschaffen werden, mit denen dann auch äh, gearbeitet werden kann, mit denen online gearbeitet werden kann. Keine und geringfügigen Veränderungen sehen Sie in der Konzeption von Modulen und Curricula. In Studiengängen beispielsweise, die eher auch über die Pandemie sehr stabil so genutzt werden konnten, wie sie auch vor der Pandemie waren. Wenn man darauf schaut, Lehrformate haben sich geändert. Wir haben auch gefragt, wie war denn die... Der Anteil der Präsenzlehre, der Anteil der Online-Lehre und der Anteil von Mischform vor der pandemiebedingten Ausnahmesituation und nach der pandemiebedingten Ausnahmesituation. Und das war ganz spannend. Wir konnten nämlich sehen, dass die, äh, der Anteil der äh, Präsenzlehre im Durchschnitt um ein Viertel gesunken ist und dafür stiegen die Anteile von Online-Lehre und von Mischformen. Wobei wir feststellen konnten, dass gerade der Anteil der Mischformen, das heißt Blended Learning zum Beispiel, sogar noch stärker gestiegen ist als der Anteil der Online-Lehre. Genau, das war auf jeden Fall sehr spannend herauszufinden. Und dann haben wir weiter gefragt. Bitte geben Sie jetzt an, in welchen der folgenden Bereiche Digitalisierung an Ihrer Hochschule ähm, oder das, was die Digitalisierung bewirkt hat, möglichst beibehalten werden soll oder wo auch zukünftig noch weiter äh, vorangetrieben werden soll. Auch da sehen Sie, wir haben die ähnlichen ähm, Items abgefragt, Lehrformate, Prüfungsformate und so weiter und haben eben uns danach erkundigt, war das jetzt nur eine Veränderung, die sich auf die pandemiebedingte Ausnahmesituation konzentriert hat oder waren es punktuelle Veränderungen oder sind die Veränderungen schon so stark, dass Sie da dranbleiben wollen, dass Sie die sogar weiter treiben wollen. Und wir konnten herausfinden, grundlegend verändert und an das bereits angestoßene äh, anschließend äh, oder anschließen möchten die Hochschulleitungen insbesondere im Bereich des Supportangebote für Lehrende, im Bereich der Ausstattung der Lehr- und Lernräume, auch im Bereich der Lehrformate und in der technischen Infrastruktur. Mindestens drei von diesen Items haben Sie eben von mir schon mal gehört. Das heißt also, man will in diesen Bereichen wirklich am Ball bleiben. Man möchte auch über die Pandemie und über die Ausnahmesituation der Pandemie hinaus weiter an diesen äh, Bereichen arbeiten und dort eben an dem, was über die Pandemie digitalisiert werden konnte, weiter anknüpfen. Wenig Veränderung oder wenig von dem, was verändert wurde, beibehalten möchten die Hochschulen eher im Bereich der Studien- und Prüfungsorganisation. Da wurde nur in einzelnen Fällen oder wurde in, vor allem auf die pandemiebedingte Ausnahmesituationen Änderungen hin geschaffen, aber da werden keine grundlegenden Veränderungen weiter ähm, angedacht. Was ist im Bereich Lehre, Lernen und Prüfen passiert? Hier ja, sehen Sie wieder, uns hat interessiert, welche Maßnahmen im Blick auf das Lehren und Lernen an der Hochschule angestoßen wurde und was zukünftig vorgesehen ist. Dabei haben wir beispielsweise nach der Kombination von Präsenz und Online-Lehre gefragt oder nach der Nutzung von OER-Portalen. Und da haben wir eine kaskadenartige Ausprägung, um die Frage zu beantworten, angegeben. Wir haben gefragt, was haben Sie vor der Pandemie schon gemacht oder während der Pandemie gemacht und wollen das weiter fortführen oder wollen es nach der Pandemie dann jetzt nicht weiter fortführen und was ist etwas, was Sie noch gar nicht angestoßen haben, was Sie aber zukünftig anstoßen möchten oder etwas, was Sie bis jetzt noch nicht angestoßen haben und auch zukünftig nicht anstoßen möchten. Also in diesem Sechsklang haben wir gefragt und was kam dabei heraus? Welche Maßnahmen werden oder wurden zukünftig mit Blick auf das Lernen und Lernen an den Hochschulen angestoßen, bereits vor der Pandemie angestoßen und weiterhin vorgesehen? die Kombination von Präsenz und Online-Lehre, die Nutzung von OER-Portalen und die Nutzung von Virtual Reality. Das waren wirklich sehr spannende Ergebnisse. Wir haben uns ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt, mit dem Blick auf den hohen Anteil derjenigen, die bereits vor der Pandemie Virtual Reality genutzt haben. In einer Studie von 2019, die auch durch das HISS-Institut durchgeführt wurde, haben wir auch Hochschulleitungen gefragt und da war der Anteil derer die ähm, Virtual Reality nutzen oder sehr oft nutzen, in etwa bei 20 Prozent. Wir vermuten, dass an dieser Stelle vielleicht ähm, der Bereich der Simulation, den Hochschulleitungen, die unseren Fragebogen beantwortet haben, ein bisschen mehr präsent war oder mehr im Bewusstsein war und auch vielleicht zu dem Bereich der Virtual Reality dazu gezählt werden konnte. Simulationen spielen ja auch im Bereich verschiedenster Studienfächer, Maschinenbau, BWL, Medizin eine große Rolle. Genau. Dann haben wir festgestellt, dass im Zuge der Pandemie ebenfalls die Kombination von Präsenz und Online-Lehre eine große Rolle gespielt hat. Sie können ungefähr feststellen, diejenigen Hochschulen, die es vor der Pandemie noch nicht so in der Form vorgesehen hatten, haben es dann während der Pandemie angestoßen und wollen es auch weiter fortführen. Sehr spannend. Noch nicht eingeführt, aber zukünftig vorgesehen, der Bereich der Learning Analytics auch im Bereich der Studienberatung und im adaptiven Lernen war für uns ein wirklich spannendes Ergebnis, das so zu sehen, dass da ähm, zwar noch nicht so viel eingeführt ist, aber dass der Anteil derer, die das zukünftig vorsehen, doch nicht äh, so sehr gering ist. Mit 23 Prozent ähm, steht ja noch viel an, was wir da erwarten können an den Hochschulen. Was bisher noch nicht angestoßen ist und zukünftig auch so nicht vorgesehen sind, haben die Hochschulen uns äh, gesagt, neuere modulare Abschlüsse, Micro-Degrees zum Beispiel, auch der Bereich der Learning Analytics und der Bereich der Virtual Reality. Das heißt, das bildet sehr gut ab, wie heterogen die Digitalisierung an Hochschulen ähm, zum Zeitpunkt ist. Einige Hochschulen sind in verschiedensten Dingen schon sehr, sehr weit. Einige Hochschulen sehen bestimmte ähm, Bereiche wie die Learning Analytics an ihrer Einrichtung nicht. Aber das ist schon noch etwas Spannendes, was wir da gesehen haben. Und wir glauben, dass das auch in Zukunft sich noch sehr interessant entwickeln wird. Und dann vielleicht noch einen kleinen Ausflug in das, was wir zum Prüfen, zum digitalen Prüfen an den Hochschulen erfahren haben. Wir haben auch hier gefragt, geben Sie uns doch vielleicht mal einen Rückblick, einen Überblick über das, in, über die Art, wie digital an Ihrer Hochschule geprüft wird oder was zukünftig vorgesehen ist. Da haben wir uns zum Beispiel überwachte schriftliche Distanzprüfungen angeschaut oder auch gefragt, wie sieht es aus mit den schriftlichen Distanzprüfungen ohne Überwachung und haben auch gefragt, was ist da bisher passiert vor der Pandemie, während der Pandemie? Was soll beibehalten werden? Ja, und spannend, ganz anders oder eher anders als im Bereich der Lehre ist der Anteil der äh, Distanzprüfungen nur zu einem geringen Anteil bereits vor der Pandemie genutzt worden. Während der Pandemie wurde vieler Orbs einiges erprobt und soll auch überwiegend beibehalten werden. Dies gilt insbesondere für die mündlichen und schriftlichen Distanzprüfungen ohne Überwachung. Digitale Prüfungen vor Ort wurden bereits an 30 Prozent der Hochschulen schon vor der Pandemie genutzt und sind auch weiterhin vorgesehen. Praktische Online Prüfungen, das heißt Videokonferenzen von künstlerischen, technischen, sportlichen, medizinischen Praxis ähm, Prüfungen, Praxisanteilen, ähm, sind in etwa der Hälfte der Hochschulen in der Pandemie angestoßen wollen, worden. 17 Prozent derer sehen dies auch nach der Pandemie oder im Fortlauf weiterhin vor. 16 Prozent wollen dieses eher nicht beibehalten. Und dann sehr spannend, ein großes Thema. Ein knappes Drittel der Hochschulen, die an unserer Befragung teilgenommen hat. Sie haben auch schriftliche, schriftlich überwachte Prüfungen vorgenommen während der Pandemie und etwa die Hälfte möchte diese Form auch weiterhin nutzen. Also die Hälfte des Drittels. 43 Prozent der Hochschulen haben Proctoring bisher noch nicht angestoßen, haben das auch nicht erprobt und sehen dies zukünftig auch nicht vor. Dies ist gerade mit Blick auf rechtliche Belange schon auch ein sehr spannendes Thema, auch ein Thema, das uns noch weiter, ähm, ja, weiter interessieren und weiter befolgen oder weiter verfolgen wird. Genau, dann gebe ich noch mal wieder ab. Mhm. Genau. Ich würde jetzt einmal noch mal kurz ähm, ein paar Hinweise darauf geben, wie jetzt quasi diese Erfahrungen, die wir in den eben äh, gehörten Vortragsteil äh, mitbekommen haben, ähm, sich jetzt sozusagen ähm, manifestieren oder verschriftlichen oder auch in einer irgendwie strategischen Zuwendung ähm, in der Hochschulsteuerung niederschlagen. Wir haben halt ähm, bestimmte Aussagen ähm, formuliert, die vor allen Dingen ähm, ja so gerade an Digitalisierungsmaßnahmen sozusagen beschreiben. Also wir haben zum Beispiel danach gefragt, ähm, ob ähm, die Digitalisierungsstrategie im Leitbild äh, der Hochschule verankert ist, ob ähm, digitale Lehre ein Teil ähm, oder in Berufsungsverhandlungen berücksichtigt wird und ähnliche Sachen und haben dann darum gebeten, ähm, diese Anzahl an Aussagen, die wir da abgefragt haben, mal einfach einzuschätzen. Und was tatsächlich so ist, ist, ähm, dass die Digitalisierung ein Schwerpunkt sogar im Leitbild der Lehre für ungefähr 50 Prozent der Hochschulen bedeutet. Was fast alle Hochschulen sagen, ist, dass die Digitalisierungsstrategie immer auch mit konkreten Schritten und Maßnahmen verbunden ist. Also man ist sozusagen schon vor der Pandemie auch ins Handeln und in die Umsetzung gekommen, dass sie halt tatsächlich unter Mitwirkung nach Möglichkeit aller Fachbereiche, zentralen Einrichtungen, Lehrenden, Studienvertretern, also aller Hochschulakteure ähm, entwickelt worden ist. Und ähm, was 70 Prozent aller Hochschulen auch sagen, ist, äh, dass die Digitalisierung von Lehre und Studium eine breite Akzeptanz äh, bei den Studierenden trifft. Die Punkte, die halt am kritischsten gesehen worden sind von dieser Liste, war eigentlich das Ungefähr 30 Prozent ähm, sagen, digitale Lehre ist bei uns noch kein äh, Kriterium im Berufungsverfahren. Also das geht bei uns noch nicht in die Beurteilung äh, von offenen äh, Professuren mit ein. Und ähm, was 30 Prozent auch sagen, dass für die Digitalisierung und die Lehrentwicklung in diesem Hinblick eigentlich nicht genügend finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung stehen. Das ist sozusagen, sind die beiden kritischen Faktoren die da auszumachen sind. Wir haben dann nochmal gefragt, welche von den Steuerungsinstrumenten, von diesen strategischen Dokumenten, die es an einer Hochschule ja in einer relativ großen Vielfalt und Vielzahl gibt, müssen dann eigentlich vor dem Hintergrund der gemachten Erfahrungen angepasst und adaptiert werden. Und das war ganz spannend zu sehen, dass das Leitbild der Hochschule, also quasi das Selbstverständnis der Hochschulen doch relativ im Kern unerschüttert ist. Also die, das haben wir auch in den offenen Kommentaren gesehen. Viele Hochschulleitenden haben gesagt: Wir sind in unserem Selbstverständnis nach eine Präsenzuniversität. Wir werden aber die Online-anteile aufbauen und verstärkt an einer Kombination denken. Aber das quasi Leitbild, das Selbstverständnis der Hochschule, ist quasi der Punkt gewesen, der am wenigsten von diesen Veränderungen irgendwie berührt geblieben ist. Was interessant vielleicht ist, ist, dass am unsichersten sich die Hochschulleitungen darüber zeigten, was es mit Zielvereinbarungen von Seiten der Landesministerien zu tun haben. Da haben 23 Prozent der Befragten tatsächlich angegeben, das können sie überhaupt noch nicht abschätzen, ob die Pandemiesituation da tatsächlich Auswirkungen haben wird, dass die Zielvereinbarungen angepasst werden müssen. Und ein Viertel quasi, die da irgendwie zu einer Unsicherheit neigen, das finden wir schon relativ groß. Was die Bereiche angeht, die am meisten jetzt irgendwie ähm, angepasst werden oder am aktivsten nachgestaltet und nachjustiert werden, das sind die Digitalisierungsstrategien an den Hochschulen. Das ist der Hochschulentwicklungsplan und die Hochschulen tasten sich auch an Zukunftskonzepte heran und versuchen, da eine Überarbeitung zu machen. Also hier sehen wir quasi die Bereiche der strategischen Hochschulsteuerung, die am stärksten von den Erfahrungen beeinflusst worden sind und wo sich diese Erfahrung der letzten drei Semester am ehesten niederschlagen wird in Zukunft. Vielleicht jetzt kurz, ich weiß nicht, wie wir in der Zeit sind, eine kurze Zusammenfassung nochmal. Also was wir halt sehen tatsächlich ist, dass die Pandemie ein Treiber war für Veränderungen und vor allen Dingen für Veränderungen, die bereits vor, der, vor dieser Ausnahmesituation stattgefunden haben, die werden in der Richtung weiter irgendwie noch nach vorne getrieben im Bereich der Lehrformate, wie Frau Burg das gesagt hat, im Bereich des technisch-didaktischen Supports für Lehrende auch im Bereich der technischen Infrastruktur. Also das, was vorher auch schon angeschoben worden ist, wird noch mal, bekommt jetzt nochmal so einen stärkeren Push nach vorne. Das betrifft halt auch zum Beispiel die Kombination von Online- und Präsenzformaten, die Nutzung von OER-Portalen, aber auch irgendwie Distanzprüfungen. Was wir sehen, was diese Zukunftskonzepte angeht, da ist es ganz interessant, dass wir tatsächlich ähm, eine Veränderung jetzt so ein bisschen wahrnehmen. Ähm, es gibt diese Digitalisierungsprozesse schon, es gibt diese Digitalisierungsstrategien und die sind auch äh, operativ, die werden jetzt aber nachgesteuert äh, und nachträglich angepasst. Und man versucht jetzt, das sehen wir aus den Daten, ähm, doch noch mehr Akteure der Hochschule in diese neue Zukunftsgestaltung, in die neuen strategischen Anpassungsmaßnahmen, Anpassungsmaßnahmen mit einzubeziehen. Wir können das ganz deutlich äh, zum Beispiel daran sehen, dass ähm, sowohl die Universitäten als auch die ähm, Hochschulen für angewandte Wissenschaften sehr viel stärker ähm, Studierende äh, mit einbeziehen wollen, als dass sie das während der Pandemie gemacht haben. Wir können eigentlich im Prinzip sagen, dass diese Zukunftskonzepte ähm, irgendwie in Sicht sind, aber tatsächlich noch nicht ganz äh, greifbar und ausformulierbar. Also viele Hochschulen, die uns geantwortet haben, sprechen eher von hybrider Lehre, ähm, dass sie eine hybride Universität äh, sein wollen. Aber wie gesagt, es wird auch ganz häufig betont, dass das, was jetzt gerade passiert, immer noch im Fluss ist, ähm, immer noch im entstehen, die Hochschulen immer noch unter einem wahnsinnigen, Druck stehen und ähm, da noch ganz viel gerade sich bewegt, wandelt und eigentlich die Ausnahmesituation auch noch nicht vorbei ist, als dass man sich jetzt schon sozusagen ähm, das Ganze jetzt schon sozusagen fest ausformulieren kann. Also es scheint äh, so zu sein, dass es irgendwie eine ne neue äh, strategische Auseinandersetzung geben wird, wo die einzelnen Hochschulen hinwollen. Und ähm, dazu brauchen sie, das haben auch äh, viele der Befragten gesagt, ähm, nicht nur finanzielle und personelle Ressourcen, sondern sie rechnen auch tatsächlich immer noch mit starken Widerständen, sowohl auch innerhalb der, der Hochschulen, ähm, einige tatsächlich auch von Seiten der Studierenden, andere ähm, durch Lehrende. Also da ist noch an vielen Fronten Aushandlungsprozesse ähm, zu begegnen. Und deswegen ähm, wird wahrscheinlich irgendwie die Entwicklung dieser Zukunftskonzepte und dieser neu formulierten Digitalisierungsstrategien auf eine breitere Basis gestellt werden müssen. Ähm, das war es erstmal so von uns. Wie gesagt, wir würden uns sehr über Fragen freuen, sind aber auch äh, einer der Aussteller, die in diesem Showcase irgendwie, vor, äh, also Show, nee, Show, nicht Showcase, sondern Show Space vorhanden sind. Wir stehen Ihnen also das ganze Festival. Den ganzen Festival äh, tagüber zur Verfügung, morgen und übermorgen ähm, ist unser Stand auch betreut. Und ähm, ja, freuen uns jetzt auf Fragen und Anregungen. Sehr, sehr gerne. Dafür schiebe ich mich mal mit ins Bild rein. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn ich kurz gerne. die Notizen zur Seite lege ähm, und verschaffe mir schnell einen Überblick. Ein paar Fragen habe ich schon gefunden. Erstmal vielen Dank für gerne. den ganzen äh, den Einblick, die Zahlen, die Daten, die Fakten. <lacht> ähm, die offensichtlichste Frage kommt von Petra. Sie fragt, kann man diesen Fragebogen einsehen? Ähm, ja, den Fragebogen, der wird einsehbar sein, wenn die Publikation da ist. Und mhm. das wird vermutlich ähm, Anfang Dezember da sein. Da hängen wir dann den Fragebogen auch ähm, rein. Wo genau. Gibt es da eine Newsletter für bei Ihnen? Oder wird das das HFD genau. auch noch... Genau, das HFD wird das äh, bewerben. Wir werden das über unsere Kanäle streuen. Das okay. ähm, wird kommuniziert werden. Mhm. Wunderbar. Und äh, während ich übrigens hier einen Überblick im Chat verschaffe, holen wir natürlich noch Ihre Kolleginnen und Ihren Kollegen hinzu, denn äh, die stehen uns jetzt während der Q&A natürlich auch zur Verfügung. Ich glaube, gleich ähm, erscheinen sie auch im Bild. Ähm, kurze Definitionsfrage von Jürgen. Er fragt, ähm, wenn hier steht Online-Lehre, was heißt das? Der Begriff Online-Lehre ähm, ja, vor Covid, jetzt nach Covid ähm, hat sich wahrscheinlich gewandelt. Ähm, wahrscheinlich nicht der Umbrella-Term Online-Lehre selber, also das ist ja ein sehr, sehr weit gefasster Begriff. Aber was wir festgestellt haben, ist, dass es ähm, unterschiedliche Begrifflichkeiten zwischen, also dass der Begriff hybride Lehre sich in den Vordergrund äh, geschoben hat. Dort, wo wir also ähm, eine Mischung zwischen Präsenzlehre und begleiteten quasi Online-Teilen ähm, einführen. Also was wir früher im Diskurs eigentlich als Blended Learning ähm, formuliert haben, wird tatsächlich von den Hochschulleitungen auch als hybride Lehre bezeichnet. Also wir haben im Moment den Eindruck, dass der, der nächste große umfassende Begriff eigentlich hybride Lehre ist, der sozusagen dann das ganze Portfolio von Gleichzeitigkeit, Analog, Digital, aber auch von hintereinander und ineinander verzahnt geschaltet umfasst. Mhm. Also Online-Lehre selber hat sich noch nicht so verändert im Begriff. Das ist weiterhin so eine ganz umfassender Vorstellung, aber hybride Lehre. Die hybride Lehre ist hinzugekommen mhm. okay, und scheint sich auch wirklich bei allen zu etablieren, dass ja, man so ein weiß, bisschen. was gemeint ist. Sozusagen. Genau. Ähm, eine Frage vielleicht an unsere zwei virtuellen Panelisten, um sie auch mit einzuschließen. Ähm, Doris Wesels fragt, wie hoch ist der Prozentsatz der deutschen Hochschulen, die ein oder eine CIO oder vergleichbare Rollen auf Präsidiumsebene haben? Was denken Sie? Herr Wannemacher oder Frau Grosse? Pardon, eine sehr gute Frage, würde ich einmal einspringen. Ich äh, meine, dass, äh, dass äh, dort der Anteil schon relativ hoch ist. Wir haben das vor zwei Jahren tatsächlich auch im Rahmen, unserer Studie für die Expertenkommission Forschung und Innovation erhoben. Und ich meine mich zu erinnern, dass der, äh, dass der Anteil dort knapp unter der Hälfte der Hochschulen gelegen hat, zwischen einem Drittel und der Hälfte. Ich kann es aber ad hoc sozusagen nicht ganz sicher benennen. nennen. Ich hatte es nur gerade akustisch nicht verstanden, wenn Sie noch mal kurz die Zahl wiederholen können. Ich meine mich dort zu erinnern, dass der Anteil zwischen einem Drittel und der Hälfte der Hochschulen okay. gelegen hat, kann leider die Zahl aber nicht ganz präzise benennen. 30 Ach, okay. bis 50 Prozent grob. Ähm, okay. Ähm, dann ähm, eine Frage. Wir kommen nochmal zurück zur Befragung. Ist eine Wiederholung der Befragung angedacht? Kurz an Sie die Frage, Frau Lübcke. Ähm, ich, also wir sind an dem Thema dran und wir wollen diese Entwicklung weiter ähm, verfolgen und werden dazu sicherlich von HISAE auch weitere Studien machen. Ob das genau in der Form stattfinden wird, müssen wir mal sehen. Wahrscheinlich werden nächstes Jahr noch andere Fragen wieder auftauchen, aber die sollen schon sozusagen in dieser Kontinuität der jetzt angeschobenen Studien stehen. Da gehe ich von aus. Mhm. Frau Bosse, glaube ich, ja, sehr gerne. würde gerne ja. dazu noch was sagen. Also ich weiß zum Beispiel, dass das HFD mit Fallstudien anschließen möchte und so ein paar Sachen, die ich aus dem Augenwinkel jetzt im Chat gesehen habe, wo die Frage ist ja, was, was wird denn unter Virtual Reality verstanden und so ein paar Unklarheiten. Ich glaube, da sind wir auch angewiesen auf, ähm, eher auf Interviews als auf den Fragebogen, wo wir dann Begrifflichkeiten setzen und nicht jedes, ähm, jeden Begriff erläutern können. Ähm, wir sind aber auch schon dabei, die offenen Antworten, die sehr, sehr reichhaltig sind, auszuwerten. Also ich glaube, bevor wir eine Wiederholung starten oder in, in äh, Fallstudien gehen, gibt dieser Fragebogen auch noch sehr viel her, weil die offenen Fragen, auch diese Begriffsklärung nochmal, ähm, also da noch noch viel mehr Erläuterung zu den, den ähm, quantitativen Befunden dazukommt. Also wenn, wenn ich da direkt anschließen darf mit einer Frage an Sie, ja. Frau Bosse, wir hatten jetzt schon die hybride Lehre gehört, gibt es denn andere neue Begriffe, die sich zu etablieren scheinen, andere Konzepte, die sich ähm, bei den Hochschulen ähm, finden? Ich glaube, es ist wirklich mit, mit hybrider Lehre, dass das jetzt als neuer Sammelbegriff ist. Und ähm, wenn man da schaut, ähm, ob dann mit der, der Wechsel zwischen online und digital oder die Wahlmöglichkeit, dann ist der schon sehr, sehr reichhaltig. Und dazu gibt es ja auch einige ähm, ja, Fachpublikationen, die den Begriff auseinandernehmen, was darunter alles zu, zu verstehen ist. Dass jetzt ähm, neue Begriffe noch eingeführt werden, eher nicht, sondern man, man hört dann in den offenen Antworten nochmal, wir waren schon immer, Immer, ähm, wir haben schon immer Fernstudium angeboten und das wird auch so bleiben. Also, das, dass man eben auch noch mal festhält an Konzepten, die es auch schon vor der Pandemie gab in, in der Verbreitung. Ich habe noch eine Frage, die würde ich auch gerne an meine Remote-Panelisten stellen, um sie weiter hier in der Diskussion zu haben. Ja. Ähm, offensichtlich ähm, sind wir jetzt gerade ein paar Wochen nach der Wahl. Ähm, ja, Die Verhandlungen laufen noch, aber unabhängig davon, was denn dann bei den Verhandlungen rauskommt und wer dann wirklich auch das BMBF führen darf, welche Erwartungen dürften denn die Hochschulleitungen jetzt schon haben, wenn Sie auf die Befragung schauen? Das klang ja eben schon ein bisschen an bei, den, ähm, äh, ich, bei unseren Items im Fragebogen. Aber wir haben auch eine offene Frage eben in der Richtung, was... Ähm, äh, Landes- oder Bundespolitik veranlassen müssten. Und da führt in ganz ganz klar die, die dauerhafte Bereitstellung von finanziellen und personellen Ressourcen. Und das Dauerhafte kommt daher, dass mit Projektförderung oder eben zeitlich begrenzter Anschubfinanzierung die Hochschulen nicht wissen, wie sie das nachhaltig aufbauen sollen ihre ähm, oder fortführen sollen, was jetzt angestoßen wurde. Ähm, und auch beim, beim Personal, da kommen solche Aspekte mit hinein, ähm, dass bestimmte IT-Experten und Expertinnen eben vielleicht auch ähm, andere Verdienstmöglichkeiten außerhalb der Hochschule haben und schwer zu gewinnen sind. Also das ist ein ganz großes Thema. Dann ähm, sind es die rechtlichen Rahmenbedingungen, wo die Politik ähm, gefragt ist. Und rechtlich ähm, bedeutet hier auch, ähm, also einmal Datenschutz, ähm, dann rechtssichere Prüf Prüfungsformen. Und ganz oben steht da aber auch die Lehrverpflichtungsverordnung, die anzupassen ist, wo, wo auch schon wohl einiges im Gang ist. Verschiedene ähm, Punkte? Aber die höchste Priorität hat wirklich die Unterstützung mit finanziellen Ressourcen oder personellen Ressourcen. Ja, genau. Ich sehe hier doch, weil ich das spannend finde und dann ein bisschen Diskussion reinkommt, nämlich noch zwei Kommentare im Chat. Einerseits Jürgen Handke, der eben meinte, hybride Lehre reicht ihm nicht als Begriff. Onlinelehre, so wie sie heute praktiziert ist, ist doch nichts anderes als Videoconferencing, halt eine Notfalllösung, weil die Präsenzlehre nicht möglich war. Also so, dann wird die hybride Lehre so eine Mischung aus synchroner Präsenzlehre und synchroner virtueller Präsenzlehre. Ähm, ja, kann, kann, was sagen Sie dazu? Es ist keine Frage, eher ein Statement sozusagen. Also ich kann das Statement schon sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, wir haben als äh, Forscher in diesem Bereich doch einen sehr viel analytischeren und trendschärferen also Blick auf die Begrifflichkeiten, als es die Hochschulleitungen haben. Was ich aber ähm, tatsächlich ähm, ähm, wo ich ein bisschen Hoffnung oder sozusagen spüre ist, dass alle Hochschulleitungen wirklich ein deutliches Verständnis darüber da, dadurch jetzt haben, wie wichtig eigentlich die Hochschuldidaktik geworden ist. Und mit dieser, mit der, mit, wenn, der, wenn es gelingt, quasi den Stellenwert der IT, dieser ganzen Support, dieses ganzen Third Spaces weiter aufrechtzuerhalten und auch die Hochschuldidaktik nochmal zu stärken, dann werden, glaube ich, irgendwie so pauschale, wir machen das einfach irgendwie online, irgendwie und streamen irgendwie unsere Vorlesung irgendwie ins Internet und äh, ändern aber an den, an den Formen der Interaktion und der Didaktik dahinter, der didaktischen Modelle und der didaktischen Möglichkeiten gar nichts. Ähm, das wird dann, glaube ich, tatsächlich, ähm, hoffe ich mal, sich aufbrechen und äh, differenzieren und zu besseren Lehrformaten führen. Vielleicht als abschließendes Statement. Ähm wie gut stehen dann die Chancen? Wir hatten ja gehört, dass in den Leitbildern sich da also und die Leitbilder sind ja doch nicht unwichtig, wie sich das Selbstverständnis wandelt, da nicht so viel zu finden ist. Also ähm, vielleicht abschließend an Sie die Frage, ist da viel Hoffnung? Also es ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ähm, wir sind gute Dinge, dass ähm, die Pandemie da wirklich als ein Treiber fungiert hat und ähm, ja, da noch einiges zu erwarten ist und wir sind guter Dinge, dass durch den Diskurs auch viel von dem, was, ja, was die Hochschulen schon so praktizieren, auch über andere, also dass der Austausch darüber gelingen kann und dass da viele von profitieren können. Mhm. Also, doch ein, sag mal, ein zaghaft hoffnungsvolles Statement zum Schluss, wenn ich das so ähm, interpretieren darf. Ja, ähm, mit. Blick auf die Uhr, sehe ich, dass wir schon am Ende sind. Vielen Dank, ähm, dass Sie die Ergebnisse mitgebracht haben. Vielen Dank, ähm, dass Sie uns auch virtuell zur Verfügung standen, noch ähm, Herr Wannemacher und Frau Bosse. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen auch, Frau Lübcke und ähm, Frau Bog. Schön, dass Sie da waren. Wir knüpfen an Ihr Thema gleich nochmal an ähm, nach der Pause, denn dann schauen wir, welche Hochschul, welches Leadership braucht es, um die Hochschulen in die Zukunft zu führen und das. Ähm, ja, beinhaltet dann natürlich Ihr Thema direkt. Die Frage ist, welche Führung braucht es, um mit den Themen, die Sie angesprochen haben, einen großen Schritt weiterzukommen und die Strategien umzusetzen? Also schön, dass Sie da waren. Ja, vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause hier.